So, dann herzlich willkommen zurück. Die Pause war sehr kurz, von einem spannenden Thema ins nächste. Ich freue mich, dass wir uns jetzt hier ähm, dem nächsten Notfallschutz widmen können. Und zwar mit einem Vortrag von Sven Burbeck, einer für alle, ein kompletter OSM-Stack auf Docker-Basis für den Einsatz im radiologischen Notfallschutz. Und ich will auch gar nicht lange rumreden und wünsche Ihnen viel Spaß beim Vortrag. Ja, hallo. Hallo. Ich begrüße Sie zu meinem heutigen Vortrag mit dem Titel Einer für alle, ein kompletter OSM-Stack auf Docker-Basis für den Einsatz im radiologischen Notfallschutz. Mein Name ist Sven Burbeck. Ich arbeite beim Bundesamt für Strahlenschutz in der Abteilung Radiologischer Notfallschutz und dort im Fachgebiet RN1, Koordination Notfallschutzsystem. Worüber möchte ich heute sprechen? Zunächst ein paar Worte über das BFS, bzw. unser Aufgabenfeld. Dann würde ich gerne eingehen auf die Anforderungen, die sich aus unserem Aufgabenfeld äh, ergeben. Wie haben wir den OSM-Stack, über den ich spreche, umgesetzt? Also wie sieht die Architektur aus? Wie ist das Ganze in unseren WebGIS-Klienten eingebunden? Und abschließend noch äh, eine kleine Präsentation wie wir das fachlich einsetzen im Bereich Messdienstkoordination mit der Routenoptimierung. Bei den zahlreichen Logos, die hier unten mit äh, auf dem Slide sind, sieht man schon, dass der OSM-Stack äh, sich doch aus einigen Teilkomponenten zusammensetzt. Ähm, das beginnt beim OpenStreetMap selbst, geht über Docker Compose, das alles steuert, dann die Routenoptimierung mit Room, der Routing-Service selbst, der Open-Root-Service äh, und letztlich der Geo-Server. Das Bundesamt für Strahlenschutz kennen wahrscheinlich äh, die meisten von Ihnen schon. Wir haben ja auch äh, auf der FOSCIS schon den einen oder anderen Vortrag in den vergangenen Jahren gehabt. Ähm, ich habe hier mal einen kleinen Screenshot äh, unserer Homepage äh, reingepackt. Da sieht man, dass wir uns durchaus mit einem großen Spektrum an Aufgabenfeldern befassen, das beginnt bei elektromagnetischen Feldern, also Stromleitungen oder SR-Werte von Handys, geht über optische Strahlung, sowas wie UV-Prognose, bis hin zur ionisierenden Strahlung. Darunter fällt dann zum Beispiel die Radonkarte, die vor kurzem erst äh, aktualisiert wurde, und auch äh, unser, unsere Abteilung, der radiologische Notfallschutz. Die Abteilung Radiologischer Notfallschutz erfüllt wissenschaftliche und administrative Aufgaben auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Das ist ein relativ großes Aufgabenspektrum. Ich habe hier mal drei Punkte rausgegriffen, die dabei im Vordergrund stehen. Das ist zum Beispiel der Betrieb und die Weiterentwicklung des bundesweiten sogenannten integrierten Mess- und Informationssystems, dem IMIS die Überwachung der Umweltradioaktivität durch das, den Betrieb des Radioaktivitätsmessnetzes, das sogenannte Ortsdosis Leistungs oder ODL-Messnetz. Und, besonders wichtig, die Koordinierung bundesweiter Messungen, die Durchführung eigener Messungen und die Erstellung des radiologischen Lagebildes als Teil des radiologischen Lagezentrums des Bundes im Falle eines radiologischen Unfalls. Wenn Sie sich weiter über das BFS informieren möchten, kann ich Ihnen sehr auch unsere kleinen Videos äh, ans Herz legen. Die sind auch auf unserer Homepage verlinkt. Ich habe hier nochmal direkt einen Link zum Notfallschutz unten mit aufs Slide gepackt. Aus unserem Aufgabenspektrum, das ich gerade angesprochen habe, ähm, ergeben sich jetzt für den Einsatz äh, eines OpenStreetMap äh, Stacks besondere Anforderungen. Das ist zum einen, wir benötigen Geobasisdaten mit einer weltweiten Abdeckung. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen, ob Bundesbehörden ähm, OpenStreetMap-Daten verwenden sollen, können, wie auch immer. Durch amtliche Vermessungsdaten ist diese weltweite Abdeckung äh, allein jedoch nicht gegeben. Das heißt, äh, so sind wir automatisch dazu gekommen zu sagen, okay, wir setzen OpenStreetMap-Daten ein. Teilweise auch in einer Kombination von OpenStreetMap mit amtlichen Vermessungsdaten. Das ist bei uns die top open des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie. Zweite Anforderung, die sich ergibt, wir benötigen eine Suchmöglichkeit nach Orten. Und Orte sind hier nicht im Sinne von Verwaltungseinheiten, sondern mehr im Sinne des englischen Places mit weltweiter Abdeckung. Auch das ist natürlich gegeben durch OpenStreetMap. Das nächste ist, wir benötigen eine Routing-Funktionalität für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland und angrenzende Bereiche des benachbarten Auslands. Und wir wollten uns aber auch die Option aufhalten, wenn gleich nicht ad hoc, dann zumindest mit einem gewissen Vorlauf, ein weltweites Routing machen zu können, da unsere Kollegen durchaus äh, auf Nachfrage auch ähm, im internationalen Rahmen Support geben, das heißt, ähm, es kann sein, dass die Kollegen im Ausland unterwegs sind und messen und wir dort dann ein Routing benötigen. Insbesondere wichtig für den radiologischen Notfallschutz ist natürlich, dass das gesamte System eine besonders hohe Ausfallsicherheit hat, die Themen Datenaktualität und Genauigkeit ähm, sind bei uns teilweise von nachrangiger Bedeutung. Die Datenaktualität haben wir bei den OpenStreetMap-Daten für absolut ausreichend äh, erachtet. Wie sieht das Ganze jetzt aus in der Architektur? Ich habe gesagt, es ist, steht im Titel, es ist ein ähm, Docker-Stack. Es gibt hier zwei große Bereiche erstmal. Man sieht einen unteren Bereich, den sogenannten Master-Host. Der ist eigentlich nur dafür da, die Daten aufzubereiten und äh, permanent zu aktualisieren. Und dann gibt es einen oder mehrere service host Wir haben durch die Farbe sichtbar ähm, mehrere Aufgabenbereiche, sozusagen, des gesamten USM-Stacks. Das ist einmal der Bereich Kartenkacheln, ich gehe mal von außen nach innen so ein bisschen, rechts der blaue Bereich. Vom Postgres ähm, sowohl auf Master als auch auf Service Host und am Ende steht ein Gartenkachel-Server. Dann gibt es den Routing-Dienst. Wir setzen hier auf den Open-Route-Service mit einer kleinen Erweiterung der Routenoptimierung, optimierung äh, auf die komme ich dann äh, später noch zu sprechen. Im zentralen Bereich ist alles, was Suchanfragen geht. Nominatim mit Photon, das wir einsetzen. Und wir haben noch zusätzlich einen Geo-Server mit in den Stack aufgenommen, um auch per OGC-Web-Service auf die OSM-Daten zugreifen zu können. Was alle Teilbereiche letztendlich benötigen, ist das Kernstück des OSM-Stacks? Das ist der sogenannte Data Master, der fungiert im Zentrum stehend, so ein bisschen als Austausch zwischen Master und Service Host. Ich habe gerade gesagt, dass die, die Service Hosts angesprochen werden können per HTTP ähm, aus dem Internet. Das heißt, alle Teilbereiche, sowohl Open Root Service als auch der Kartenserver, der Geo-Server, oder ähm, der, der Photon über ein HTTP-Proxy sind separat über Proxys ansprechbar und insofern können sie auch getrennt betrieben werden. Das heißt, das muss nicht der komplette Stack sein, die, sind, die einzelnen Time-Bereiche sind für sich lebensfähig. Man kann das Ganze natürlich ein bisschen zusammenfassen, das tun wir bei uns auch äh, über ein Proxy und Load Balancer. Das heißt, wir gehen nicht über die einzelnen Einfalltore, sondern bündeln das und gleichen es aus. Auch der Masterhost verbindet sich mit dem Internet, äh, und zwar um regelmäßig Updates äh, der OpenStreetMap-Daten um zu ziehen. Das ist zunächst mal ein initialer Import des Planet-Files. Gilt für alles, für Root service für Nominatim und auch für den Postgres selbst. Und anschließend gibt es regelmäßige Updates, äh, in unserem Fall... Sind das tägliche Updates der OSM-Daten? Was wird da ausgetauscht? Auf Seiten von Postgres wird das Schema via PGDump ausgetauscht zwischen Master und Servicehost. Die Daten laufen letztendlich über eine logische Replikation. Für Open Root Service, den Photon und den Geo-Server geschieht der Datenabgleich letztendlich über ein AirSync über SSH. Beim Open-Root-Service wird dann nur noch der Routing-Graph auf den Service-Host übertragen. Für die Suche ist das der Elasticsearch index und beim Geo-Server wird das Data-Dier letztendlich an den Service-Host übermittelt. Ich habe gerade gesagt, dass sich ja auch der Masterhost mit dem Internet verbindet. Man sieht hier die Pfeile auf planetosm.org. Die Adresse ist natürlich konfigurierbar. So wie man sagen muss, dass insgesamt der Docker Stack auf die individuellen Anforderungen konfigurierbar ist. Das heißt, ich kann sagen, in welchem Bereich möchte ich routen können, wie groß soll mein Datenbestand sein. Bei uns, ich hatte es angesprochen, reden wir für, das, für die Kartenkacheln von einem weltweiten Datenbestand und beim Routing über die Bundesrepublik plus ähm, 100 Kilometer. Und das heißt letztendlich, dass da schon für den Server auch gewisse Größenordnungen zusammenkommen. Ich glaube, unser Masterhost ist ungefähr 3,5 Terabyte groß und die Servicehosts jeweils 2 Terabyte. Wie sieht das Ganze jetzt beim Teilcache aus, was da passiert? Wir rendern initial bis zu einer bestimmten Zoom-Stufe einen Teilcache vor. Und wenn dann vom Client eine Anfrage kommt, dann kann entweder auf den bestehenden Teilcache zugegriffen werden oder sofern die Kachel noch nicht da ist oder veraltet ist, werden neue Kacheln gerendert. Das geschieht über den Tyrex und den Mapnik-Renderer. Mit Zugriff auf die PostGIS-Datenbank. Wir haben insgesamt ähm, zwei bzw. drei Styles für die Wieso-Verfahren. Das hängt davon ab, ähm, ob wir einen Style einsetzen, auf dem wir unsere Fachdaten visualisieren wollen, oder einen Style, auf dem wir das Routing ähm, betreiben. Und letztendlich haben wir das noch ergänzt, um ein reines Labeling, das wir überlagern können, wenn wir flächige Fachdaten visualisieren. Ein bisschen anders gestaltet sich das Ganze, wenn wir einen externen Server mit einbinden, also kein eigenes Rendering betreiben. Ich hatte das zu Beginn angesprochen, dass wir das tun. Und zwar für einen besonderen Kartenstil, der sich bei uns gut eignet und insbesondere im radiologischen Fragezentrum äh, eingesetzt wird. Das ist die Top Plus Open in der Graustufenvariante des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie. Da zapfen wir sozusagen den Teilcache des BKG an. Auch da wird initial ein bestimmter Bestand vorgerechnet und wenn Karten nachgefragt werden, die noch nicht bei uns im Teilcache sind, dann verbindet sich der Server mit dem BKG und holt diese Daten vom BKG-Server nach. Wie wird das Ganze jetzt orchestriert? Wir machen das derzeit noch über Docker Compose. Und der gesamte Stack kann eigentlich mit einer Handvoll Befehlen gestartet werden. Für den Masterhost würde das heißen, dass alle Container, die dort benötigt werden, mit einem einfachen Docker compose bild zunächst mal gebaut werden und dann mit einem Docker-Compose-up hochgefahren werden. Gleiches gilt analog für den service Host, nur für die entsprechend anderen Container. Einmal bauen, dann hochfahren und dann kann man eigentlich abwarten, weil die Container so sind, dass sie ähm, auf, auf die Verfügbarkeit gegenseitig warten. Das heißt, ich kann den Service Host hochfahren, auch wenn der Master Host noch nicht fertig wird. Ich habe gesagt, dass es eine bestimmte Größenordnung ist bei uns mit einem weltweiten Datenbestand. Also wenn ich das gesamte System auf dem Masterhost hochfahre, dauert das bei uns durchaus zweieinhalb Tage. Und so lange wirft der Service Host vielleicht Fehlermeldungen, weil sein Master noch nicht da ist. Aber letztendlich, sobald der bereit ist, zieht er sich seine Daten automatisch. Die Konfiguration des Ganzen geschieht neben, dem, neben der Docker Compose YAML über ein .N-File. Da steht dann zum Beispiel sowas drin, ähm, wie, wo hole ich meinen Datenbestand, wie groß ist der. Hier in dem Beispiel holen wir jetzt nur die USM-Daten für Deutschland und auch die Updates für Deutschland. Oder ich kann spezielle Konfiguration machen. Die ich sie hier angeführt habe für den Open-Route-Service äh, und einzelne Configs setzen. Wie viele Routen kann ich nutzen? Möchte ich isynchron berechnen, ja oder nein? Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir das in den Klienten einbinden? Ähm, all die ähm, Funktionen, die uns der OSM-Stack bietet, sind da eigentlich mit integriert. Fangen wir mal rechts unten an. Wir haben die Kartenkacheln. Das ist jetzt hier der Kartenbestand vom BKG, die Top Plus Open im Hintergrund zur Visualisierung. Dann nutzen wir das Geocoding einmal über unser Suchfeld, wo man allgemein nach Orten oder auch Fachdaten suchen kann. Und die Ortssuche geht über den OSM-Stack. Gleiches gilt für Ortssuche, wenn sie innerhalb des Routings äh, eingesetzt wird. Hier in dem Beispiel bildlich dargestellt äh, bei der Isochronenberechnung. Wenn ich also einen, einen Ort, ich habe da Straße Bundesamt für Strahlenschutz eingegeben, dann setzt er mir automatisch äh, das Zentrum dahin, beziehungsweise einen Start- oder Endpunkt beim Routing. Ich kann beim Routing aber auch mit dem rechten Mausklick in der Karte einen Punkt setzen, dann greift das Reverse Geocoding, das heißt, er sucht in einem Umkreis äh, der gesetzten Koordinate, äh, sucht er mir eine Adresse aus und schreibt sie dann oben in das entsprechende Feld des Formulars. Beim Routing sieht man, wir haben drei unterschiedliche Optionen, das klassische Routing mit Start und Ziel. Das Flottenrouting, das heißt, ich habe mehrere Fahrzeuge und mehrere Ziele, die angefahren werden sollen und die sind zu optimieren. Und das, was ich hier visualisiert habe, was wir aber zugegebenerweise derzeit gar nicht so nutzen, das ist die Isochronenberechnung. Ich kann also sagen, in, in welchem Zeitrahmen kann ich welche Orte erreichen die Berechnung erfolgt natürlich rein aufgrund der OpenStreetMap-Attribute. Also handelt es sich um eine Autobahn, um eine Schnellstraße und so weiter. Ein kleines Zusatzfeature, das wir teilweise haben entwickeln lassen bei den Softwareprodukten des Routings, das ist die Notwendigkeit, sogenannte Void Areas zu integrieren. In der Präsentation habe ich hier Einfach nur ein kleines Rechteck mal reingesetzt und sagt, dieses soll ein Polygon sein, was beim Routing ausgespart wird oder eben hier bei der Isochronenberechnung. Und wie man sieht, werden diese entsprechenden Flächen dann ausgespart und sowohl das Routing als auch die Isochronenberechnung geschieht ausschließlich darum herum. Man kann das nicht nur für ein Polygon machen, sondern beliebig viele Polygone. Schließend möchte ich noch ein Beispiel der Routenoptimierung geben. Das wird bei uns eingesetzt äh, im Bereich der Messdienstkoordination bzw. der Messteamkoordination. Da geht es darum, dass eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen eine bestimmte Anzahl von Zielen einsteuern soll, um dort bestimmte Aufgaben zu erledigen. Man kennt das von einem ähm, Paketservice, von einem Pizza-Service. Das sind so die Klassiker bei der Routenoptimierung. Bei uns sind das natürlich Messteams, die an bestimmten Orten stationiert sind und im Einsatzfall Zusatzmessungen durchführen sollen, zusätzlich zu den bereits ortsfesten Sonden, die wir über das gesamte Bundesgebiet verteilt haben. Man kann als Konfigurationsparameter für die Rottenoptimierung nicht nur die Standorte der Fahrzeuge und Ziele festlegen, sondern auch die Verfügbarkeiten der einzelnen Fahrzeuge. Man kann festlegen, wie lange eine bestimmte Aufgabe an einem Ort äh, dauert. Und dann wird automatisch berechnet, welches Fahrzeug welche Ziele ansteuern soll. Die Ergebnisvisualisierung äh, erfolgt hier. Im unteren Bereich auch mit Zusatzinformationen, in dem Fall ist das einfach die Höheninformation. Die ist in der Praxis für uns irrelevant. Wir zielen natürlich darauf ab, zukünftig andere Informationen, nämlich die Strahlenbelastung, dort visualisieren zu können. Was wir derzeit allerdings noch nicht machen. Ich hatte gerade die, die klassischen Fälle von Routenoptimierung, also Paketdienst, Pizzaservice, sowas genannt. Und darauf äh, ist die Software zur Routenoptimierung. Bei uns ist es das Room auch in erster Linie ausgelegt. Das heißt, Optimierung erfolgt in dem Fall initial erstmal darauf, die, die Wegstrecke zu optimieren, also möglichst wenig zu fahren, um effektiv zu sein. Bei uns ist das Ziel aber gegebenenfalls durchaus ein anderes. Das heißt, wir wollen die Aufgaben der Messung gegebenenfalls so schnell. Erfüllen wie möglich. Und für dieses As soon as possible haben wir ein, ein Skript schreiben lassen um die Room-Bibliothek drumherum, ähm, wo wir in einem mehrstufigen Verfahren uns dahingehend annähern, dass es jetzt möglich ist, ähm, die Aufgaben so schnell wie möglich zu erfüllen oder sogar in einem Zwischenschritt auszuwählen wo der optimale Abgleich zwischen so schnell wie möglich und so wenig Wegstrecke wie möglich, denn Wegstrecke bedeutet letztendlich natürlich auch, dass die Einsatzkräfte möglicherweise einer Strahlenbelastung ausgesetzt sind, dazwischen zu optimieren. Das Ganze äh, ist in dem sogenannten "Bloom as soon as possible skript äh, eingebaut. Auch das ist frei verfügbar und Teil des Stacks. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe hier unten nochmal die GitHub-Adresse des OpenBFS eingefügt, unter der der OSM-Stack verfügbar ist. Ich möchte an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass die Entwicklung des OSM-Stacks nicht bei uns im Hause geschehen ist, intern, sondern mit externen Dienstleistern umgesetzt wurde, insbesondere der Geofabrik. Und freue mich jetzt auf Ihre Fragen im Anschluss. Vielen Dank. Ja, danke Sven für diesen äh, interessanten Vortrag. Ähm, schön, dass äh, wir so einen Einblick ähm, ins Bundesamt für Strahlenschutz quasi bekommen durften und es sind tatsächlich auch ein paar Fragen. Natürlich ähm, eingetrudelt, sage ich mal, und die können wir jetzt mal direkt bearbeiten. Ähm, Fangen wir einfach mal unten an oder mit dem höchst besser gesagt. Gibt es eine Offline-Verfügbarkeit oder was zu sagen? Ja, das kann ich gerne sagen. Offline-Verfügbarkeit gibt es an der Stelle nicht. Das heißt, wir sind auf Webservices angewiesen. Das ist eine Frage, die bei uns in der Tat auch hochkommt. insbesondere beim Routing ist das natürlich, wäre das eine interessante Lösung für die Messteams, wenn die die entsprechenden Dienste offline nutzen könnten, aber das ist derzeit nicht gegeben mit der Struktur, wie wir sie haben. Danke. Ähm, mit dabei übrigens hier auch, falls Sie sich wundern, warum hier zwei Personen äh, zu sehen sind, neben mir ist Michael Reichert, der quasi für die Entwicklung ähm, zuständig war und dann ähm, stellen wir mal direkt die nächste Frage. Können Master und Service Hosts auch auf einer Maschine laufen oder welche Netzwerkverbindungen müssen erlaubt werden, etc. Könnt ihr da was zu sagen, wenn das nicht äh, quasi so läuft, wie das jetzt aktuell der Fall ist? Sie können prinzipiell auf einer Maschine laufen und gerade im Entwicklungsumfeld, wenn man die Container verbessert und testet, ist es auch einfacher, weil man das Setup einfacher hat. Im produktiven Einsatz ergibt es jedoch keinen Sinn, weil dann hätte man zwei postgres datenbank auf dem gleichen Host, wo die eine von der anderen repliziert, da ist eine, könnte man eine aus dem Stack streichen. Dann haben wir noch zwei Fragen zum Thema Karten, sage ich mal. Ähm er hat ja die Top Plus Open angesprochen, dass die verwendet wird. Und hier ist die Frage, ob quasi noch andere Karten äh, außer Top Plus Open gecached, genutzt werden können. Genau, der Michael hatte das ja im Chat äh, schon beantwortet, dass prinzipiell alle Teilservices äh, eingebunden werden können. Das ist so konfiguriert, dass man eigentlich nur eine entsprechende URL eingeben muss. Und ist dann völlig frei über jeden Teilservice, den man ansprechen möchte. Der T-Rex hat mittlerweile ein neues Backend, mit dem er auch Teils von fremden Teilservern einbinden kann und dementsprechend auch in den Teilcache tun kann. So super performant ist das aber nicht, weil bei einer einzelnen Teilanfrage er erstmal alle 64 Teils abruft, die man für das Metateil braucht. Genau, dann hattet ihr ja quasi auch von genau T-Rex, Mapnik etc. gesprochen und auch vom GeoServer und deshalb wird hier auch gefragt, wird der GeoServer Cloud genutzt? Könntet ihr vielleicht zum Einsatz vom GeoServer in dem Zusammenhang nochmal ein, zwei Sätze sagen? Nein, das wird das GeoServer image von Oscar Fonts verwendet. Sonst, also der Geo-Server hat in diesem Stack auch nur eine marginale Bedeutung und wird eigentlich höchstens für so POI-Overlays oder so verwendet und eben um äh, WMS anzubieten. Genau, genau kann ich an der Stelle noch ergänzen, dass wir allerdings auch feststellen, also gerade jetzt durch die aktuelle Lage Ukraine zum Beispiel, dass diese Geo-Server-Funktionalität vielleicht zukünftig für uns auch äh, mehr Bedeutung gewinnen wird. Und wir das an der Stelle sicher noch deutlich ausbauen werden. Und wir denken auch darüber nach, unsere Services insgesamt Richtung Cloud zu bewegen. Also Kubernetes, so Dinge stehen im Raum. Und dann wird man sich vielleicht vor diesem Hintergrund auch den OSM-Stack nochmal genauer anschauen. Genau, das zieht vielleicht auch so ein bisschen auf die nächste Frage. Weshalb ist für das BFS die weltweite Abdeckung wichtig? So also ein bisschen hast du es ja quasi gerade schon gesagt. Genau, wir haben teilweise, können es eben Anfragen im internationalen Umfeld geben, sodass wir davon ausgehen müssen, dass unsere Messteams oder Kollegen auch international tätig sind. Aber selbst wenn nicht, zeigen solche Ereignisse wie Fukushima zum Beispiel, dass wir relativ schnell in der Lage sein müssen, international zu agieren, Karten zu erstellen, die radiologische Lage zu bewerten. Und das wird hoffentlich in aller Regel immer im Ausland sein und nicht in Deutschland. Genau, und meistens ist es so radiologischen Teilchen ja auch egal, wo sich eine Grenze befindet. Von daher geht das ja quasi so flüssig drüber. Dann haben wir hier noch zwei Fragen. Ich gucke mal schnell auf die Uhr. Die schaffen wir, glaube ich, noch. Einmal könnte es auch mit kleineren Datensätzen wie Bundesland- oder Landkreisebene konfiguriert werden. Also inwieweit ist das angedacht oder ja, vielleicht sogar ist, schon möglich? Das ist schon möglich. Das tun wir in der Tat auch in der Testumgebung mit relativ kleinen Datenbeständen, weil das Seeding an sich äh, ja doch relativ lange dauert, wenn man jetzt einen weltweiten Datenbestand würde. Und das ist genau das Vorgehen, wie wir es äh, nutzen, um die, die Weiterentwicklung voranzutreiben, dann immer mit relativ kleinen, räumlichen Bereichen. Und dann gibt es hier noch eine letzte Frage, die sich eher auf das BFS grundsätzlich bezieht, quasi anstatt auf die Anwendung. Äh, ist das BFS grundsätzlich auch Dienstleister für die Bundeswehr, da hier gegebenenfalls ähnliche Aufgaben ausgeübt werden? Also arbeitet ihr da zusammen? Wie ist das? Dienstleister sind wir nicht. Ähm, enge Kontakte gibt es natürlich, ähm, sieht man gerade jetzt in der aktuellen Situation ähm, Ukraine. Äh, also Verbindungen ja, aber Dienstleister für, für andere Behörden sind wir an der Stelle nicht. Gut, dann danke, Michael, danke Sven ähm, für den Vortrag, für die Beantwortung der Fragen, dass Sie hier an der foscis konferenz teilnimmt und uns einen Einblick liefert in den, was da passiert im BFS, sehr, sehr spannend.